Wir kommen dem Ende nimmer näher, hier in Mario Maker 2 Story Mode. Weiter geht's mit Freie Fahrt für Cooper autos Cooper autos sind so gut, gehen erst beim dritten Unfall kaputt. Außerdem kann man mit dem linken Stick wenden und die Scheinwerfer tun gar nicht blenden. Von dem Nachmusiker, alles klar. Ähm, kurz vorhin nochmal gesagt, falls man, falls man irgendwas an meine Stimme hört, ich habe sehr krasse Halsschmerzen so, aber ich denke mir halt, ja, zock ich trotzdem heute. Ist nämlich mal wieder eine Weile her und dann muss man nach einer Weile mal wieder. Oh Gott. Oh, nee. oh Gott, warum ist jetzt Zeitproblem? Hilfe? Du, du, du, du, du, du, du, du. Äh. Ah, da, nach oben, nach oben. Nein. Weil wir lassen es einfach so abprallen, genau und dann springen wir. Yes, das funktioniert. Gut. Yes. Ich mag ja allgemein dieses Cooper-Auto-Ding ähm, in diesem Spiel nicht. Das bin bestimmt auch nur ich. Keine Ahnung, ich mag das Ding einfach nicht. Klar, die Idee ist was Neues und bla bla, aber ich mag das Ding einfach nicht. Ich hoffe, die Zeit reicht noch aus, aber es ist ein Nintendo-Level. Es müsste eigentlich noch ausreichen hier. Ist ja jetzt kein Level, wo du nur einen Try hast und dann war es das. Oh Gott, äh, rüberspringen. Ja. Yay! <lacht> oh Gott, ist mein Kommentar mein am Anfang des Levels. Oh. Ich, ich, ich wusste nicht genau, was ich sagen sollte, weil ich Scheiße Schmerzen und so, Keine Ahnung. Äh, ich hoffe allgemein, dass meine Stimme in dieser Folge nicht so ätzend ist. Sagen wir so. <lacht> so, machen wir weiter. <lacht> Die große Käferattraktion. Meine neueste äh, Attraktion für echte zirkus -Stars. Ein wilder Ritt auf dem Käferfloß. Halte Y gedrückt, um dir die Käferpanzer zu schnappen. Und wirf sie dann nach oben, indem du den linken Stick nach oben hältst und Y loslässt. Wie viele Münzen kannst du so aufsammeln, junger Freund? Das werde ich dir zeigen, Zirkusdirektor. Denn wir sind ähm, Super Mario. Wir schaffen das. Easy. 80 Münzen, okay. Kein Problem für den King, würde ich sagen. Dun, dun, dun. Ich war kurz verwirrt wegen der Musik. Dun, dun, dun, dun. Ah, das ist cool. Dun, dun, dun. Okay, die kommen anscheinend nicht wieder. <lacht> also ich habe einen Try. Mm, ich will mich nicht sofort runterlassen. Ich glaube, ich warte doch noch kurz ein klein wenig und dann lasse ich mich runter. Eins, zwei, drei. Oh, gerade noch so. Okay. N oh, wow. ich hier ich noch einen. Äh, noch nicht. Cool. Äh, one up. <lacht> oh Gott, das wird schon mal ein Problem. Aber behalte ich nicht die Münzen? Ja, aber die zählen dann nicht beim Counter. Okay, ja, da macht das natürlich Sinn. Das mir einfach mal fallen. Ah, das klappt. Ah, ach so. Na dann, äh, krieg ich bitte meinen Panzer wieder, danke. <lacht> ich verliere ihn immer, nein. Das ist so nicht gut, obwohl so war das ist gut. Nein. Haha, <lacht> oh, ja, cool. Ah, ich hab's schon. Oh, ich dachte, ich war richtig schlecht gewesen. Ähm. Das ist schon ein wenig peinlich. <lacht> oh nee, ich hatte es. Oh yeah, Luigi. Ja, halt's Mull, Luigi. Ich brauche den Hilfe hier nicht. Oh Gott. Ey, diese Folge mal wieder, ne? So fähig. Na, gib mir, gib mir den Pack. Krieg die? Nein, geh nicht. Krieg ich den? Ja, den kriege ich. Gib mir den Panzer oder auch nicht? Ja, super. Ne, den behalte ich jetzt. Boing, boing, boing. Gib mir den Panzer. Zack. Und dann mache ich boing. Und dann kriege ich fast gar nichts. Cool. Und dann verliere ich den wieder. Ja, ich habe schon mal verkackt. Ja, ich hab verkackt. Oh nein. Nein. Wieso habe ich es denn jetzt nicht geschafft und vorher schon? Warum gab es eine 30er? Soll die mich einfach nur mobben oder was? Was ist das jetzt hier? Jetzt? Ah, ich kann es nochmal von vorne versuchen. Ah, okay. Und wofür jetzt der peace Das verstehe ich jetzt immer noch nicht. Für der peace switch ist aber okay. Nein! Oh Gott! Als ob. Als ob. Okay, konzentrieren wir uns ein wenig. Nein, nein. Nein. Wieso? Ach, ich verstehe das nicht. Ein Blödsinn ist das hier. Ein, ein Blödsinn. Na ja, komm. Zack. Zack machen Mama Pro. Siehst du, jetzt Mama Pro. Oder oh, auch nicht. Warum verfolgt er uns? Finde ich nicht so nett von ihm. Soll ich ihn immer mit? Und schmeißen dich nach oben. Yes, ich hab's doch erreicht. warum ist meine Plattform wieder fast kaputt? Nicht so geil. Aber ich finde die Idee richtig cool, muss ich sagen. Aber jetzt habe ich fast gar keine Plattform mehr. Und ich rutsche die ganze Zeit. Nein. Yes! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab's! Jus! Yes. Ach so, den muss ich dann auf die rechte Seite schieben, damit er da äh, alles kaputt macht. Alles klar. Okay, warum haben wir da ein Switch ist? Den checke ich nicht. Aber ist ja auch nicht wichtig und ich will nach oben. Ich brauche nämlich ganz viele Coins. kommen. Das will ich jetzt schon noch versuchen. Mm, war das noch genug? Habe ich überhaupt welche Coins bekommen? Na naja, egal. Ich hoffe, das war trotzdem gut. Auch wenn ich mir nicht gefällt habe und war es irgendwie seltsam aus mit dem Cooper Head, Shell Head Ding, was auch immer. Aber jetzt haben wir glaube ich... Ja! Jetzt haben wir genug für das Buntglas. Let's go! Ja, kann beginnen. Joing! Wie lange dauert das? Ach, fünf! Brauchst du da zehn Jahre, um das drauf zu malen oder was? Ja. Ich glaube, das ist unsere letzte Aufgabe und dann haben wir alles. Dann fehlen uns nur noch die restlichen Level hier, weil es gibt ja, ich schätze mal, 100 Level. Ihr seht auch schon, wie viele wir freigeschaltet haben. 9, bis zu 90 Level bisher. Und wir sind erst bei 57. Also wir haben noch was noch viel vor uns. Mehr Münzen. Na, wer möchte sich heute zu meiner Unterhaltung zum Nahen halten lassen? Die Aufgabe ist einfach 100 Münzen sammeln und das Ziel erreichen. Die Cheap cheeps und Blooper sollten dabei nicht allzu hinderlich sein. hoffe ich. Launischer Geldsack alle 100 Münzen soll ich sammeln? Okay, hört sich jetzt doch hört, hört sich jetzt mit der Beschreibung irgendwie an, wie so Pac-Man-Level. Aber wir werden mal sehen. Uh, oh, sieht schön aus hatte und warte, oh, warte. Dance-Blöcke unter Wasser. Das geht oh, guck mal hier. Fischi, hallo, oh, wie cool. Ja, das Theme ist richtig nice. Das Theme ist vor allem chillig. Yeah, yeah, yeah, yeah, chillig. Oder findet ihr nicht? Ich finde das Theme sehr chillig. Vor allem auch eines der besten Unterwasser-Themes. Seit Mario Maker. Ja. Da bin ich nicht sofort sterbe, falls irgendwas spawnt. Okay, cool. Ähm, wo gehen wir lang? Erstmal hier rein, würde ich sagen. Hallo Bloopy. Die funktionieren ja anders. Haben wir ja auch gerade gesehen, dass er nicht auf mich zugeschwommen ist, so wie in anderen anderen Themes. Der ist ein wenig anders hier. So. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ähm. Guten Tag. Tch. Ich weiß nicht, ob man die auf die drauf springen kann unter Wasser. Das müsste ich mal ausprobieren, aber. Äh, okay, warte, hier habe ich eine Feuerblume. Ich könnte es eventuell ausprobieren. Komm mal her, du. Nein, das geht nicht. Okay. Dann komm mal her. Ich kill dich jetzt. Ihr seht schon, der fuchs funktioniert ganz anders. Aber ich muss ja nicht alle killen. Ich muss einfach nur alle Münzen sammeln. Von daher ignoriere ich die Jetzt Okay, der hier. Komm, gib mir alle Münzen. 85. Das sieht schon mal gut aus, als hätten wir nichts verpasst. Hier ist bestimmt noch eine Feuerblume. Also von Items her gibt es hier sehr, sehr viel. Es ist also ein einfaches Level. Und wir haben alles. Yes. Beep, beep, beep und. sarsch. Nice. Ich finde das immer so cool. Okay, so, ich versuche jetzt noch in dieser Folge das Buntlas fertig zu machen. Das kann ich aber euch nicht versprechen. Weil, man sieht, ich brauche noch vier Level. Äh, ich muss noch vier Level schaffen. Aber wir haben schon 93%. Das sieht schon mal gut aus. Level 58, Flucht aus der Wirbelwindhöhle. Meine Reisen führten mich einst in eine wundersame Höhle. Sie war ganz tief und voller Wirbelwinde. Kannst du, wie ich damals, am tiefsten Punkt in einem Wirbelwind B drücken, um rechtzeitig zu entkommen? Todesmutiger Forscher. Ja, natürlich habe ich das. Immer doch. Ja, yeah. natürlich. Wir sind Pros, wir schaffen das. So, gibt's es hier oben vielleicht noch ein. Oh, oh, Das war eigentlich nur ein Spaß. Aber hier gibt es anscheinend noch ein One-Up. Cool. <lacht> okay, was war mein Ziel? Einfach das Level schaffen. Ach, das ist doch hier so ein Level, was man im Trailer gesehen hat. Das ist doch super. Nein, da waren Münzen. Na egal. Ist nicht so wichtig. Nicht so wichtig. Oh Gott, ich muss bei dem hier. Ach Gott, das wird schwer. Na, oder bei dem hier? Ach, bei dem hier geht's auch. Gut. Mm, zack. Oh Gott, das ist so das ist so seltsam. Okay. Zack, gib mir den Pilz. Sei mir war jetzt nicht ganz so bombe von mir. Ich will da. Die Bitcoin. Aber wie schaffe ich das? Ach, ich verstehe schon. Yes, So soll das sein. Ist doch schön treffen lassen. Nein, natürlich nicht. Ich will dazu nichts sagen, Leute, okay? Oh Gott. Nein, haut ab! Nein, lass mich in Ruhe! Nein, da war noch eine. Coin. Warum, ist hier ein, warum fehlt da ein Block? Okay, cool. Ach so, weil da. Ach so, weil da ein Bombi-Bombi kommt. Macht Sinn. Das ist cool! Das merke ich mir mal. Das mache ich vielleicht in dem Level rein. Das sieht ganz cool aus. Hm, das wollte ich jetzt nicht. Oh Gott! Was? Zeit? Nein! Wo muss ich denn lang? Muss ich einfach hoch? Oh. Oh. Oh nein, da macht ihr alle tot. Der macht ihr alle ganz böse tot. Oh nein. Ach, die müssen alle sterben oder was? Schnell, schnell, yes! Na, da oben meine Coin. Ah, da war ich zu vorheilig. Na egal. Die Zeit hat mir wie Angst gemacht. Okay, Leute, das ist meine Ausrede. Boing! Ach, oh. Ach also. Ach nee, dazu sage ich jetzt nichts. Da bleibe ich jetzt äh, stumm. Da, da, da, da sage ich jetzt nicht zu. Nö. Da weigere ich mich. Ja, da weigere ich mich. Da sage ich jetzt nicht zu. Ich weiß gar nicht, wofür wir das von die Münzen brauchen. Aber okay. Kriegen trotzdem noch welche. 95% Leute, sieht aus, als wären wir bei, bei der 100%. Yeah. 59 Ritt auf der Kanonenkugel. Ich habe die Luftgalera meiner Träume gebaut. Möchtest du bei der Jung, Jungfernfahrt dabei sein? Was? Denke aber dran, beim Zieleinlauf freundlich zu lächeln. Forschermädchen. Was? What? Okay. Klar, easy. Machen wir First Try, ne, Leute? Machen wir First Try. <lacht> Oh. Gibt es oben noch was? Naja, jetzt habe ich auch nur verkackt. Warum kommt da nichts? Ach, am letzten Moment kommt da was raus, genau. Oh, lol. <lacht> oh, wie cool. Aber hier lernt man halt echt voll viel. So. Vor allem auch viel Inspiration gibt es hier in diesem Level. Und ich werde auch definitiv... Die eine oder die andere Sache hier von nehmen und dann mein Level einbauen. Oh Gott, ich will nur die Level. Äh, Level das auch, aber die Münzen meinte ich jetzt. Ah, cool, dafür habe ich einen Monat bekommen. Nice. Man kann die Stampfattacke abbrechen, wenn man unten. Sprung unten, dafür für und dann in der Luft nach oben drücken. Dann bricht man die ab. Das wusste ich auch noch nicht, aber ich musste das lernen für so ein bestimmtes Level. Oh mein Gott, wie habe ich mich noch nicht treffen lassen? Wie bin ich noch am Leben? Da war der... D da war der Check! Ich habe so geskillt und dann am Ende... ...bei dem letzten Sprung natürlich auch schön fail, ne? Wer kennt's? Oh Gott, weh. Komm, ich habe einfach noch die meisten der Münzen, glaube ich. So viel brauche ich jetzt eh nicht mehr. Komm. Du, du, du, du, du, du, du, du, abbrechen. Für die, es nicht wusste. Gibt's es ja bestimmt viele. Ach ja, komm on. Lego Mioe. Lego Mia Zu knapp hätte ich nie machen sollen. Ich warte bis auf den letzten Punkt. Boing, weg mit euch. Tschüss. Das ist alles meins jetzt hier. Hier, wenn ich von dem abspringe und in der Stampfattacke die Schlafattacke abbrechen tun. Die idee hier ist natürlich cool. Aber schwer. Oh, ich hab's doch geschafft. Yes. Komm, gib mir den Pilz. An. schön, Sehr lieb von Ihnen. Starker, starker, abbrechen. Yeah. Können wir jetzt cool finden, dass ich es jetzt weiß? Ja, wow. Da war ich mal wieder zu voreilig, ne? Ähm, wie krieg ich die? Ach, ich weiß schon wie. Nein! Oh! kommt Luigi wieder, ne? Ach komm. Kann man, ich kann man das nicht ausschalten. Komm, ich will den Luigi nicht sehen. Ich weiß doch, dass er mich nerven mit. Komm, lass mich auch mal spielen. Ich kann das wie besser als du, aber ich sag ihm, nee, Luigi, ich bin dran. Das ist Super Mario Maker, nicht Luigi Maker oder so ein Blödsinn. Nicht so ein Schwachsinn, ey. Wo? Nein! Sterben, nein! <lacht> ah, nein! Oh Gott, sorry! <lacht> nein! Ach komm, jetzt wird doch echt peinlich. Ich habe nur noch 20 Münzen. Was ist denn das für ein Blödsinn hier? <lacht> Ey, ich wollte heute noch das Buntglas fertig machen. Nö, jetzt können wir es erst in der nächsten Folge fertig. Mimimi. Mi, mi. Geht das eigentlich auch in dem Original? Also Mario und so alles? Ob wie oder äh, Switch ist mir egal. Geht das da auch? In den richtigen Spielen, das Abbrechen von der Stampfattacke? Das weiß ich gerade nicht. Das können wir gerne mal reinschreiben. Ich weiß, was sie von mir wollen hier. Eins, zwei und einfach durch. Und nein! Das gibt's schon nicht! Ach! Also, das ist echt lächerlich. Das ist lame, lächerlich und was auch immer noch alles dazu passt. Ganz ehrlich. Also, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das finde ich echt lame. Mmh. Nee, ich muss da einen Pilz haben, damit ich mich da treffen lassen kann, damit ich da die Münzen noch einsammeln kann und damit ich schnell... Die Passage dort, die finde ich zu schwer. Das ist viel zu viel Try and Error, finde ich. Meine Meinung. Was ist da jetzt wieder schief gelaufen? Ich kann das leider nicht sagen und ich bin gerade wieder genervt. Was ist richtig hier? Ich bin genervt. Und die Folge ist langweilig. Tut mir leid für diese langweilige Folge. Ich hoffe, die Folge, für die trotzdem noch ein Like, weil ich gestorben bin, null als ob als ob also die Starcoin da die ist echt schwer also wirklich schwer finde ich okay aufpassen bei den roten Dinger nicht runter stehen bleiben oh gott ziel ja es ist ziel auf die 30er-Münze. Ich würde einfach durch haben. So, Leute. Dann werden wir auf jeden Fall 100-prozentig, 101 in der nächsten Folge das Bootlas fertig haben. Und eventuell das Ende bereicht, Zumindest von der Story. Aber es geht ja noch weiter. Wir haben noch Levels zu tun, Leute. Yeah. 96%. Und irgendwo im Hintergrund ist noch zu Geräusch. Aber ist egal. wenn Wenn's gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, nicht verpassen und haut rein. Ciao.